Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video Erfolgreich in unsicheren Zeiten Was also jetzt tun, während Corona, Inflation, Ukraine, Krieg Das gut verdiente Geld horten Oder doch besser im in Marketing investieren Was macht jetzt Sinn? All das erkläre ich Ihnen in meinem neuen Video Ich freue mich, dass Sie dabei sind Geben Sie mir im Anschluss gerne einen Kommentar, ein Like oder eine persönliche Rückmeldung, ich würde mich sehr freuen Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist ann Dahlhaus ich bin Tochter einer Schreinermeisterfamilie und Gründerin von Meistermarke für Handwerks- und Baubranche. Was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, als Marketingstrategin Meisterbetriebe hin zu Meistermarke zu führen, weil sie so Traumkunden und Top-A-Bewerber generieren, ganz ohne bezahlte Werbeanzeigen. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Womit müssen wir aktuell so umgehen? Wir haben sehr unsichere Zeiten. Corona, Nachwehen immer noch vorhanden, Lieferverzug, Materialmangel. Der Ukraine-Krieg belastet uns mit Preissteigerungen, Energieversorgung und die Inflation steigt. Wir alle merken das mittlerweile und aller, aller spätestens Anfang nächsten Jahres mit der neuen Abschlagrechnung für Gas, Strom und andere Energielieferanten. Was also jetzt tun? Das fragen sich sehr viele Handwerksbetriebe, mit denen ich zu tun habe. Die sagen, hm, sollen wir wirklich im Marketing investieren oder in den letzten Jahren haben wir so gut verdient und konnten etwas beiseite legen, sollen wir vorsichtig sein für die nächste Zeit, wenn es vielleicht einfach auch finanziell ein bisschen schwieriger wird. Was haben wir denn aktuell? Wir haben aktuell immer noch sehr volle Bücher in den Handwerksbetrieben, aber sie haben leider kaum Material und kaum Mitarbeiter. Das ist ein Riesenproblem, weil eigentlich hätten Sie genug Arbeit, um genug Umsatz zu erwirtschaften, aber durch weniger Material und weniger Mitarbeiter können Sie einfach die ganze Arbeit, die da auf Sie wartet, nicht umsetzen. Keine umgesetzte Arbeit, keine Rechnung, kein Umsatz, kein Gewinn. Das ist ein Riesenproblem. Die ersten Aufträge für 2023 stehen auch schon an. Aber Sie merken auch, es gibt schon so die ersten Kunden, die stornieren oder sagen, hm, wir müssen jetzt doch in eine neue Heizung investieren oder wir haben doch lieber hier oder da noch was gemacht. Wir können es uns aktuell doch nicht so ganz so gut leisten. Es ist ein schleichender Umsatzrückgang aktuell, ganz langsam, so dass man es kaum mitbekommt. Also sagen sich viele Handwerksbetriebe, mit denen ich zu tun habe, wir warten einfach erstmal ab, was die Zeit so bringt. Und genau das ist das Aller, Allerschlechteste, was Sie aktuell tun können. Denn Marketingweisheit Nummer 1. Marketing machen, wenn es schlecht läuft, ist viel, viel, viel zu spät. Marketing braucht Zeit zum Reifen. Und vor allen Dingen, wenn es schlecht läuft, müssen Sie wirklich Geld sparen. Und dann in Marketing zu investieren, dann ist es nicht nur zu spät, sondern dann tut es auch richtig, richtig weh. Deshalb sage ich, investieren Sie jetzt in Ihr Unternehmen. Stellen Sie sich besser auf. Klettern Sie die Leiter ein Stückchen höher. Heben Sie sich von der Konkurrenz ab. Denn all das, was in den nächsten Jahren jetzt passieren wird, ist ganz klar eine leichte Säuberung des Marktes. Es gibt so viele Betriebe auf dem Markt. Da werden einige von wegfallen in den nächsten Jahren. Das ist leider so. Das wird uns auch in Zukunft immer wieder ereilen, aber gerade die Betriebe, die marketingmäßig absolut on top sind und weit vorne dabei sind, die werden es viel, viel leichter haben und auch gut aus dieser Krise herauskommen können. Das heißt, nehmen Sie das Zepter für sich selbst selber in die Hand. Warten Sie nicht darauf, bis es richtig, richtig schlecht läuft und es Ihnen wirklich echt mies geht und Sie um den letzten Euro handeln müssen. Sehen Sie zu, dass Sie jetzt in die Sichtbarkeit kommen. Dass Sie nach vorne kommen, dass Sie richtig mitmischen. Dass wir in rückläufigen Märkten, dass Sie da zu 100% sichtbar sind. Denn es wird immer wenige Kunden geben, die ja dennoch immer noch Interesse haben. Und für diese wenigen Kunden wird demnächst wieder... Ja, eine Preisschlacht, eine Kampfschlacht stattfinden, so wie wir es von vor etlichen Jahren kannten. Und wenn Sie da Ihre Sichtbarkeit zu 100% richtig gut haben und wertgeschätzt sind in Ihrer Region, dann werden Sie es leichter haben, Ihre Angebote durchzubekommen. Marketing. Wenn die Zeit schwieriger wird, Marketingbudget hoch, nicht runter. Sie müssen noch mehr machen, Sie müssen mehr in die Sichtbarkeit gehen. Sie müssen aktuell wirklich sagen, hey Leute, wir sind da, wir sind ein super Unternehmen, wir sind richtig weit vorne in der Digitalisierung, wir sind ein super attraktiver Arbeitgeber. Leute, kommt zu uns, wir machen euch bestes Handwerk. Positionierung. Lassen Sie das mit diesem Bauchladen sein. Klar, in schlechten Zeiten versucht man alles Mögliche zu machen, um irgendwie den Umsatz reinzubekommen, damit man auch keine Mitarbeiter kündigen muss. Aber der ganze Markt wird ja nicht auf Null runtergehen. Es wird immer Menschen geben, die auch investieren. Und in diese Nische müssen Sie rein, dass Sie Ihre Zielgruppe finden, die auch in schlechten Zeiten bereit sind zu investieren. Also finden Sie für sich Ihre beste Positionierung. Wo können Sie auch in schlechten Zeiten durch unsichere Gewässer gut durchkommen? Und der letzte Punkt, Prozessoptimierung. Es werden auch dadurch, dass viele Handwerksbetriebe hinten rüberfallen werden, wird es wieder mehr Fachkräfte auf dem Markt geben. Und dann ist es super wichtig, dass Sie so präsent sind, dass diese guten Fachkräfte auch direkt zu Ihnen kommen. Weil es nützt ja nichts, wenn die super guten, aufgestellten Betriebe Ihnen dann diese tollen Fachkräfte wieder wegfischen. Und Sie am Ende des Tages wieder da stehen, Aufträge haben, weil Sie gut positioniert sind, aber zu wenig sichtbar sind, für gute Fachkräfte und zu unattraktiv sind, sodass Sie diese nicht halten können. Also, erfolgreich durch unsichere Zeiten, so geht's. Erfolgreich als Meistermarker. Sie müssen wissen, wer Sie sind, damit Sie sich positionieren können. Machen Sie eine Analyse. Wer sind Sie überhaupt? Wer ist Ihr Wettbewerb? Machen Sie eine Strategie. Wo wollen Sie hin? Wen wollen Sie bedienen? Was ist Ihr Kunde in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was ist Ihr Mitarbeiter in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Entwickeln Sie Ihre ganz eigene Identität, Ihre eigene Handschrift. Wer sind Sie? Wie müssen Sie sich auch kleiden und aussehen? Welche Farbe, welche Schriftart? Wie sprechen Sie, damit man Sie ganz genau sieht, damit Sie 100% sichtbar sind? Logo, Ihr Markenzeichen. Schauen Sie noch mal drüber. Gutes kann man natürlich bewahren, aber auch mit dem Wandel der Zeit muss man sich selbst auch mal neu aufstellen. Ein 20 Jahre altes Logo macht nicht unbedingt Sinn in dieser heutigen modernen digitalen Welt, wo man so viele unterschiedlichste Medien bedienen muss. Mitarbeiter, Nachwuchs und Kundengewinnung. Einheitlich überzeugend an allen Touchpoints. Touchpoints heißt, Instagram, Facebook, Webseite, Fahrzeugbeschriftung, Baustellenbanner, Arbeitskleidung, überall, wo man sie antrifft, überall, wo man in Kontakt kommt mit ihnen, müssen sie einheitlich super auftreten und immer gleich mit der gleichen Sprache, damit man sie sofort wiedererkennt, mit 100% hoher Sichtbarkeit. Mitarbeitermanagement und Prozessoptimierung. Auch in Zukunft wird es immer wichtiger werden, digitale Prozesse zu haben, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, damit Sie am Ende des Tages mehr Gewinn haben in weniger Zeit. Wenn das jetzt interessant klingt für Sie, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf meine Webseite gehen. Sehen Sie unten in den, Kont in den Text, habe ich den Link reingestellt von meiner Webseite. Dort können Sie ein ganz unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren. 15 Minuten quatschen wir zusammen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Und wir schauen, ob wir überhaupt generell zusammenpassen und ob die Meistermarke für Sie der richtige Weg ist. Wenn das gut passt, freue ich mich darauf, mit Ihnen etwas länger zu telefonieren und dann auch persönlich bei Ihnen vor Ort nochmal über die Meistermarke zu berichten, was wir dann machen können für Sie, damit Sie durch diese unsichere Zeit erfolgreich durchkommen. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Wie gesagt, unten im Text sind die Links drin zu meiner Webseite. Und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.